Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie uns mal ein Gedankenmodell wagen. Nehmen wir mal an, die CDU hätte die Landtagswahl im Frühjahr gewonnen. Keine Angst, Herr Innenminister, die Geschichte geht gut aus. Die CDU hätte jetzt Regierungsverantwortung in Rheinland-Pfalz stelle ich mir die Frage, würde die CDU dann heute, Ende des Jahres, in diese Plenarsitzung diesen Gesetzentwurf für eine Landesregelung bei der Grundstelle einbringen? Nein, sie würde es nicht tun. Und ich sage Ihnen auch, warum sie es nicht tun würde. Es ist schon ausgeführt worden, das Bundesverfassungsgerichtsurteil ist auf den April 2018 zurückzuführen. Danach gab es sehr, sehr, sehr lange äh, politische Auseinandersetzungen die Frage der Reform der Grundsteuer und äh, das entsprechende äh, Bundesgesetz ist ja nicht nur, dass es eine Länderöffnungsklausel dort gibt, wie Sie ausgeführt haben, sondern es gibt ja ein klaren äh, Verfahren und auch einen klaren Zeitplan, weil es geht nicht nur darum, eine neue Regelung zu schaffen, sondern es geht eben auch darum, dass das Verfassungsgericht uns entsprechend gesagt hat, dass eben für die Umsetzung die Frist Ende 2024 gilt und da gibt es einen ganz klaren Fahrplan und der Fahrplan, der beginnt jetzt am 1. Januar 2022, in dem eben der Feststellungszeitpunkt zur Ermittlung der Grundwerte auch ist und die Finanzämter stehen entsprechend in den Startlöchern, sind entsprechend aufgestellt. Wenn Sie jetzt ernsthaft in eine Gesetzesreform einsteigen mit dem heutigen Tag, von denen Sie jetzt schon wissen, dass Sie zum 1. Januar kommenden Jahres noch nicht mal verabschiedet und in Kraft sind, dann ist die ganze Vorarbeit, die ganze Aufstellung, und ja, das ist ein ganz schöner Kraftakt in den Finanzämtern, übrigens auch zum Teil in den Kommunalverwaltungen umsonst gewesen. Und deswegen würden Sie hier, selbst wenn Sie eine Mehrheit hätten, das heute hier so nicht einbringen. Und wenn Sie dann sagen, ja, die Grünen müssten ja zustimmen, weil sie haben das ja nur aus Baden-Württemberg abgeschrieben, dann kann ich Ihnen A nur sagen, das Gesetz aus Baden-Württemberg ist aber auch schon seit über einem Jahr in Kraft, nicht eingebracht, in Kraft und da frage ich mich schon, warum Sie über ein Jahr brauchen für copy und paste das müssen Sie mir hier wirklich mal erklären. Aber in der Ich halte es aber auch in der Sache für falsch, ich halte es auch in der Sache für falsch, weil wenn Sie nur auf den Bodenwert gehen, dann haben Sie am Ende die gleiche Grundsteuerberechnung auf einem Grundstück, auf dem die 20-Zimmer-Villa steht und nebendran steht vielleicht nur ein einfaches Wohngebäude auf der gleichen Grundstücksgröße. Das ist nicht gerecht und das ist im Übrigen auch nicht ökologisch, weil es nämlich auch einen Anreiz zur entsprechenden Versiegelung setzt. Und wenn Sie, wie ich, aus einem dicht besiedelten Raum kommen und dann sagen, es soll eine Aufkommensneutralität geben, was wir ja alle wollen, dann heißt es doch, dass ich in dicht besiedelten Ballungsgebieten wie Mainz eine Steuermesszahl brauche, die sehr, sehr, sehr hoch ist, weil ich dafür sozusagen den Wert, das Vermögen der Gebäude nicht mitberechne. Das bedeutet aber auch, dass ich in der gleichen Kommune ja auch Regionen habe, wo, wo weniger bebaut ist. Das heißt, dass dort. Dass dort für den Einzelnen der Grundbesitz extrem höher versteuert werden würde, als er jetzt eher wäre, wenn wir zur Aufstellung kommen, Neutralität zu kommen. Das heißt, es ist eben nicht ein passgenaues Modell, sondern es ist ein Modell, was mindestens genauso viele Nachteile hat wie das Modell des Bundes. Ich glaube, es hat weniger Nachteile. Und wenn Sie sagen, es wäre verwaltungseffizienter, das ist ein Argument, was man so nicht von der Hand weisen kann. Aber ich glaube auch da, wenn wir ein Bundesmodell haben, was ja auch die Mehrheit der Länder mit anwenden würde. Wir können, müssen dürfen, doch heutzutage beim Thema Digitalisierung und dürfen doch nicht sozusagen im eigenen Vorgarten bleiben. Auch die Frage von äh Bemessung, die Frage von Digitalisierung von Verwaltung, da muss doch nicht jedes Bundesland was Eigenes machen. Wenn wir jetzt alle eine eigene Formel hier machen, dann ist das Ganze auch nicht mehr übertragbar und entsprechende Bewertungsgrundsätze, wo man vielleicht auch von anderen Bundesländern lernen kann, wo die vielleicht auch von unseren Finanzämtern lernen kann, wird alles zersplittert werden. Deswegen trägt für mich auch auf der Strecke das, das Bürokratieabbauargument auch nicht weil wir eben nicht weniger Bürokratie dadurch haben, dass jedes Bundesland was eigenes macht in dieser Frage. Und letztlich haben sie auch vergessen, die Entwicklung abzubilden. Wir haben jetzt auch eine Grundsteuer C und eine Grundsteuer C ist dazu gedacht, eben baureifes Land auch entsprechend höher zu besteuern, wenn nicht gebaut wird, um diesen richtigen Argument der Spekulation entsprechend entgegenzuwirken, also sie sind bei der Debatte noch nicht so ganz auf der Höhe der Zeit, aber das wird ja möglicherweise dann die Ausschussberatung dann auch bringen, wir jedenfalls werden dem Länderöffnungsklausel nicht zustimmen, herzlichen Dank.